Luther sagte ja mal, ähm, als er seine Predigtschüler da in der, in der Universität einleitete, da sagte er zu ihnen: Es gibt drei Regeln beim Predigen. Tritt frisch auf, tu es Maul auf, hör schnell auf. Und ich habe mit dem Letzteren immer die meisten Mühe, deswegen heute mal die Uhr hier. Ne? Ich liebe den Heiligen Geist. Wer sich an die letzten Predigten erinnert, der kann sich da vielleicht an diesen Satz noch gut erinnern. Ich liebe den Heiligen Geist. Wisst ihr, ich war schon lange fromm und habe die Bibel gelesen, wusste eigentlich auch über alles Bescheid. Wenn du zehn Jahre in der Kirche sitzt, hast du alle Themen irgendwann mal durchgeackert. Ne? Also da weißt du alles, das heißt noch nicht, dass du das alles erlebt hast. Ne? Das Spannende ist nicht, was ich alles weiß, sondern ob ich das dann auch wirklich im Leben erlebt habe. Jeden Sonntag wird das zelebriert, ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich habe auch immer an den Heiligen Geist geglaubt. Ich glaube auch, morgen wird wahrscheinlich schönes Wetter. Ja, schauen wir mal. Und wisst ihr, eines schönen Tages, ich saß in meiner Küche, las meine Bibel, und dann kam der Heilige Geist. Und von dem Tag an war der Glaube an den Heiligen Geist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes, wenn du den Heiligen Geist wirklich erlebst, wie er, wie er herabkommt, und wie er in dein Herz kommt und wie er alles ausfüllt. Ich habe mir irgendwann mit einem drogenabhängigen jungen Mann geredet und dann habe ich ihm vom Heiligen Geist erzählt, wie da Freude kommt und Power kommt und was man da auch für schöne Gefühle haben kann. Und da guckt er mich an und sagte, du, das erlebe ich mit meinem Dope auch. Und wisst ihr, dann habe ich gesagt, ja, das kann sein, dass du das erlebst. Wisst ihr? Wir beide haben eins gemeinsam, wir haben den ganzen Tag zu tun, wie wir die Löcher in unserer Seele gestopft kriegen. Aber wisst ihr, der Unterschied zum Heiligen Geist ist, der lässt mich nicht fallen. Dieser Heilige Geist, der bringt dich zum Leben und nicht zum Tod. Und wisst ihr, wenn ich euch immer wieder vom Heiligen Geist erzähle, dann geht es darum, weil ich glaube, wenn wir was in unserem Christenleben wirklich brauchen, wenn es irgendeine Sache gibt, die wirklich diesen tiefen Mangel in unserer Seele wirklich stillen kann, dann ist das einzig und allein der Heilige Geist. Und das ist ja die Apostelgeschichte, irgendwann sagte Biro: ja, wir haben jetzt beschlossen im ältesten Kreis, wir lesen jetzt die Apostelgeschichte. Und dann dachte ich so, oh, Mensch, ich hätte mal lieber über das hohe Lied gepredigt oder so. Liebe so immer was jutet. Ne? Mann und Frau, meine Jüte, da kannst du schwer. Apostelgeschichte. Und dann... Weißt du, dann guckte ich mir die Apostelgeschichte an und dann merkte ich, das ist das reinste Abenteuer. Und das ist das Abenteuer mit dem Heiligen Geist. Nichts anderes. Das ist nicht der Anfang der Kirchengeschichte oder irgendwas, was man dann in irgendwelchen theologischen Lehrstühlen dann hört und sich da reinziehen muss. Das ist das Abenteuer des Heiligen Geistes. Und wir werden heute mal ein Stück im Abenteuer weitergehen. Anna-Lia liest das uns heute mal vor. Genau. Abenteuer mit dem Heiligen Geist. Ja. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehnt. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, in die, die diesen Namen anrufen, und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohepriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus sei. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erklärte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und bauten sich auf und lebten in der Furcht des Herrn und mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 9, 17 bis 31. Danke. Ihr erinnert euch letzte Woche vom Saulus zum Paulus. Mächtige Bekehrung. Und wisst ihr, ich wollte da nochmal zurückgreifen, Nochmal zum Thema Bekehrung. Was ist Voraussetzung, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Was muss passieren? Und ich mache jetzt mal ein kleines Experiment. Ich liebe das. Wisst ihr, ich kenne euch, weil ich mich kenne. Fakt ist eins, das sagt die Wissenschaft, 75 bis 80 Prozent, was ich heute geredet habe, habt ihr heute Abend 18 Uhr vergessen. Und das ist so. Die ganzen gesprochenen Wörter, die vergisst man. Aber wenn man sieht, vielleicht sogar selbst erlebt, bleibt das hier oben ein bisschen mehr haften. Das ist so. Und ich brauche jetzt mal zwei etwas jüngere Menschen. Ältere Menschen könnte es gut passieren, dass wir hinter einen Krankenwagen rufen müssen. Aber ich brauche nochmal zwei, die, die so ein bisschen, vielleicht von da oben, einer von den jüngeren Kindern, guckt da mal, schickt mal einen, einen wackeren Pfadfinder runter. Hallo? Gibt es da einen wackeren Pfadfinder? Ach, Pfadfinderprüfung, komm, du bist jetzt da dran, du musst mal. Stevie kann nicht, du bist jetzt eingesegnet, musst du musst noch die Pfadfinderprüfung abhalten. Ich brauchte noch mal jemand Jüngeres. Gibt es noch einen, der noch jünger ist? Hä? Komm, bist nicht jünger, du musst hierher, okay. Pech gehabt. Ich hoffe, du bist noch nicht alt genug, zu alt für die Sache. Nicht, dass du dann den Rest des Tages vor der Kloschüssel hängst. Okay, also, ein uralt Klassiker habe ich schon zu meinem Geburtstag gemacht. Ich bin ja nur schon in die Jahre gekommen, aber ich habe eins festgestellt. Wisst ihr, ich kann heute wieder den Jugendlichen die Witze von 30 Jahren erzählen und die lachen wirklich wieder. Alte Schule ist heute gerade wer so out, weil die schon lange in Vergessenheit geraten. Vielleicht habt ihr das noch nie gemacht. Also, ich zeige euch, wie es geht. Der klassische Stocktanz. Nee, man muss jetzt nicht Walzer können. Du rennst einfach hier rum wie ein Wilder. Nicht nur so kurz, ich höre jetzt oft, sonst ist die Predigt schon ganz schnell vorbei. Ne? Und Luther freut sich. Genau. Ähm, und dann versuchst du mal hier gerade die Linie zu finden. Ne? So ganz einfach, bis zum Ende. Bisschen Abstand Corona, ihr wisst ja, deswegen gebe ich dir mit Abstand den Stock. Und ähm, als Pfadfinder muss man das schon können. Ne? Also leicht gebückt und dann immer rum um den Stock. Ah, zehnmal, ne? Wir können auch mitzählen, ne? Okay. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt ganz schnell. Ja, das ging schon. Ja, Maxi, du jetzt? Wunderbar. Der. Das ist ein Pfadfinder, Leute. Guckt euch den an, der schafft das. Und jetzt noch eine Runde. Und jetzt ist schön die Linie lang. Oh, naja, das war schon etwas. Also mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, sage ich. Also Wolfgang, keine Angst, du musst jetzt hier nicht vormachen. Ne? Oder irgendjemand anders. Ich mache auch nicht vor. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Und wisst ihr, wenn ihr das mit nach Hause nehmt, ne? heute Abend im Bett doch daran denkt und das wisst, wer sich immer um sich selbst dreht, kann niemals gerade durchs Leben gehen. Ganz einfach, wer sich immer nur um sich selber dreht, kann, sich, kann niemals gerade ausgehen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist Bekehrung. Ich höre auf mit dem Drehen um mich selber. Das ist Bekehrung. Wisst ihr, die Bekehrung, das hat eigentlich was damit zu tun, dass ich meinen Anker wohin werfe. Das hat damit was zu tun, dass ich aufhöre um dieses ganze Gekreise um mich selber, ich meiner, mir. Und das kann ganz unterschiedlichste Form haben, dieses um sich selber drehen. Das kann auch ganz äh, ängstliche Form haben, dass man Angst hat und sich trotzdem um sich selber dreht. Das gibt christliche und fromme Form des um sich selber drehen. Da dreht man sich um die Gemeinde. Wie können wir die Gemeinde schön machen? Wie können wir das alles besser gestalten? Wie können wir die Leute von draußen holen? Wisst ihr, ich fand das immer interessant, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, dann seht es mir nach. Irgendwann war ich mal in einer Einkehrzeit, so klösterliches Leben. Und dann saßen wir alle zusammen beim ampro und dann sagte der, der Cheffe da, dann sagte der, also es gibt bei uns eine Regel, wenn ihr hier Einkehrzeit macht, es gibt drei Dinge, über die dürft ihr am ampro nicht reden. Weder über Arbeit, eure Arbeit, noch über eure Gemeinde, noch ich glaube über Fußball. Ich saß am klassischen Männertisch, nur Männer, es war absolut schweigsam. Ne? Da gab ja nichts zu reden, war ja alles verboten. Ne? Mussten ja jetzt schweigen. Ne? Bei den Frauen war ein fröhliches Geschwätz. Wir haben halt das Schweigegelübde den Abend gehalten. Ne? Wisst ihr, es gibt so viele Sachen, um die ich mich drehen kann. Ich drehe mich und drehe mich, aber am Ende drehe ich mich immer um mich selber. Das ist so wie, wenn sich die ganzen Planeten um die Sonne drehen. Und wisst ihr, ich glaube, Bekehrung, da geht es dann um das Zentrale. Bekehrung heißt eigentlich, ich höre auf mit dem Gedrehe. Ich höre auch auf mit dem frommen Gedrehe. Ich mache fest bei diesem Jesus. Ich halte mich ganz fest bei ihm. Wisst ihr, man kann sich auch ganz fromm um Jesus drehen. Aber das ist nicht das, was Jesus will. Der Paulus führt das mal sehr intensiv aus. Da redet er über die, da predigt er über die Ehe. Und dann sagt er, der klassische Satz, den kennt ihr ja, ne? ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und das führt er dann gar nicht weiter aus, ne? sondern dann sagt er sagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, was sich Jesus wünscht. Er will nicht nur, dass du dich um ihn rumdrehst und jeden Tag sagst Jesus, was willst du und was muss ich jetzt machen und was ist mein Job, sondern Jesus will, dass du mit ihm eins wirst, dass du dich so eng mit ihm verbindest, dass da kein Stück Papier mehr zwischenpasst. Und wisst ihr, dann dreht sich alles andere um dich. Gemeinde, Familie, Arbeit, was auch immer. Aber du bist fest und egal was kommt, egal ob Corona noch zehn Jahre ist. Das kann dich nicht mehr vom Sockel hauen, weil du hast den Zentrum, du bist fest, festgemacht bei dem Zentrum des ganzen Universums. Wisst ihr mal einen kleinen Seitenschwenk. Ich kenne manche Leute, die hat Jesus wirklich krass freigemacht gemacht von Drogen und von sonstigen Problemen und das geht eine ganze Weile super gut. Und meistens erlebt man dann nach drei oder fünf Jahren, dann wird man so ein bisschen, ach das läuft ja. Bin jetzt fünf Jahre abstinent, passt ja alles. Und dann entfernt man sich so ein bisschen von Jesus. Und wisst ihr, auf einmal fängt das Gedrehe wieder an. Auf einmal fängt der alte Stocktanz wieder an. Und wisst ihr, die beste Prävention, wenn ich dauerhaft frei sein will, ganz fest dranbleiben, ganz fest dranbleiben und sagen, Jesus, wir beide, bis der Tod uns vereint, sag ich mal, nicht scheidet. Wie sieht das aus? Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Paulus. Was passiert eigentlich, wenn ich so festgemacht habe bei Jesus? Was passiert dann? Und da wollen wir uns jetzt mal den Text, hm? jetzt kommt er, jetzt wollen wir uns mal den Text angucken, das finde ich nämlich so spannend. Da passiert auf einmal was ganz anderes. Auf einmal ist dem Paulus nämlich nicht mehr wichtig, das jüdische Gesetz, die Beschneidung und die Einhaltung der mosaischen Regeln, sondern auf einmal ist aus diesem Typ, was ganz anderes geworden. Ich lese das mal. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Ich finde diese Stelle super gut. Es gab nichts anderes mehr als Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Früh bis Nacht, Jesus. Und wisst ihr, da hat man gemerkt, dieser Paulus, Saulus war er ja da noch. Ne? Aber da hat sich was ganz Radikales geändert. Da hat sich was ganz Radikales geändert. Da war auf einmal, er hat sich nicht mehr gedreht. Er, hat, er, er, hatte, er hatte nicht mehr irgendwie sich um diese fromme Religionserfüllung gedreht. Sondern auf einmal hat er festgemacht bei diesem Jesus. Wisst ihr, Es ist interessant, wenn wir Jesus ganz vorne hinstellen und sagen, das ist, unser, das ist der, den wir anhangen. Da habe ich das oft erlebt bei Teen Challenge, da kannst du Gottes wunderbare, bunte Herde zusammen auf die Straße schicken. Auf einmal sind alle Trennungen sind weg und wir gehen auf die Straße und verkünden das Evangelium und alle sind sich so wunderschön einig wenn man Jesus aus den Augen verliert, wenn das nicht mehr der Grund unseres Zusammenkommens ist, dann wird es schwierig. kann mich gut erinnern, alte Teestubenzeit, das muss ich euch noch mal kurz erzählen. Ne? Irgendeiner, wir, wir haben immer so eine Gebetszeit gehabt, wo wir Lobpreis gemacht haben, irgendeiner fing an, wir müssen mehr die Dämonen austreiben. Da ging es ab. Ne? Da kam die gesamte Dämonenlehre der gesamten Kirchengeschichte zum Vorschein. Der eine sagte, wir müssen rechts rum um den Block marschieren. Der andere wollte die Namen der Dämonen erkennen. Für den Nächsten gab es gar keine Dämonen. Ne? Ein heißes Gefecht. Ne? Der Pulverdampf, der, der glühte richtig unter uns. Und die Bibelverse flogen da durch den Raum ohne Ende. Die halbe Stunde war leider zu Ende. Und dann haben wir den Raum aufgemacht. Ne? Und die ganzen Leute kamen rein. Und ich sage euch nur eins. An dem Tag ist kein Dämon ausgefahren. Ne? Warum? Jesus war nicht mehr der Mittelpunkt. Jesus war nicht mehr der, an dem wir festgemacht haben. Und, wisst ihr, solange du bei Jesus bist, solange du fest festmachst, solange kann eigentlich nichts passieren. Wisst ihr, ich finde das interessant, als Paulus mal seine Memoiren dann verfasst hatte, in den alten Tagen, da sagte er, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wisst ihr, ich glaube, in diesem Namen Jesus ist eine unheimliche Kraft, eine unheimliche Power. Das ist eine unheimliche Anziehungskraft. Da heißt es, Paulus, Saulus, aber gewann immer mehr an Kraft. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Wisst ihr, neulich sagte mir meine Frau mal, du ist dir mal aufgefallen, dass du viel über das Essen redest. Ist mir doch nie aufgefallen, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich esse gerne. Ich liebe gutes Essen. Also nicht so ein, so ein Pommesbuten gedöns da, sondern richtig schön angerichtet. Ich liebe das einfach. Und vielleicht ist das der Grund, dass ich das ja, so Gourmet esse. Jetzt rede ich schon wieder über das Essen. Aber wisst ihr, mir kam da mal dieser Text, der sagt, dass Jesus im Johannesbrief, Wer mein, oder im johannes -Evangelium, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und da sind wir auch schon wieder beim Essen. Wenn du bei Jesus an seinem reich gedeckten Buffet sitzt, dann gibt es nichts anderes, als dass du diesen wunderbaren Koch empfiehlst. Dann musst du den anderen erzählen, was wirklich satt macht. Und dann merkst du, Mensch, ich bin ja auf einmal ganz frei. Das ist ja gar nicht mehr ein Zwang auf der Straße oder mit irgendeinem Nachbarn von Jesus zu erzählen, sondern ach, da kommt Freimüdigkeit. Das ist auch nicht immer so. Wisst ihr, interessanterweise, das wäre schön, wenn das so wäre, bis in alle Ewigkeit. Und ich habe immer Jesus und ich habe eine wunderbare Kraftquelle und ich halte mich fest. Eigentlich alles tut ne? keine Probleme mehr. Ich kann mich gut erinnern, die düsterste oder finstere Zeit meines Lebens. Irgendwann, Mitte 20, wollte ich ein besserer Mensch werden. Wollte irgendwie mal ein bisschen heiliger werden, ein paar Sachen endlich mal unter die Füße kriegen. Und dann dachte ich so, du gehst mal auf Bibelschule. Ich wollte nicht die Bibel näher kennenlernen, ich wollte eigentlich mal frömmer werden. Und das war wunderbar, das war der Himmel. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann war der Himmel zu Ende. Dann taten sich die Abgründe auf. Wisst ihr, ich finde das interessant und jetzt ist der zweite Punkt. Ich finde das so, so krass, dass da, wo ich ganz tief an Jesus bin, dass da der Teufel anfängt, wach zu werden. Und das erleben wir und das sehen wir in der Apostelgeschichte sehr nahe. Also da steht es da und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten.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 Wisst ihr, ich dachte manchmal so, eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Ne? Eigentlich ist es doch ein wunderbares Zeichen, du bist in der richtigen Richtung. Wisst ihr, wenn man so selig seinen Christenschlaf in der 50. Kirchenbank abhält, da lässt der Teufel dich auch in Ruhe. Das interessiert ihn nicht. Aber wenn es brennt, wenn das Feuer angezündet ist, wenn du nicht anders kannst, als mit den Menschen, als Jesus zu den Menschen zu tragen, dann wird der Teufel aktiv. Der kann nicht anders. Das ist nicht dem Sohn entgehen, das ist so. Und wisst ihr, ich erlebe, es gibt oft zwei Dinge, wie er es versucht zu schaffen. Der fängt zuallererst an, dich zu vereinsamen. Das ist manchmal so, dass das oft die liebsten Glaubensgeschwister sind. Die können da in Jerusalem nicht glauben, dass das sich geändert hat. Die hatten ihn immer noch in der Schublade, du bist der Christenverfolger. 30 Jahre DDR, ne? 30 Jahre nicht DDR, 30 Jahre Wende. kann mich aber noch gut erinnern, bei uns in der Gemeinde, das war eine sehr übersichtliche Zahl, 30 Leute. Und eines schönen Tages kam ein Mann da rein. sah ganz attraktiv aus, alle haben sich gefreut, die Erweckung. Der Herr hat uns einen gesendet und der saß fröhlich immer da drinnen. Ne? Immer so ein bisschen leger, kaute immer Kaugummi, gebetet hat er nie. Ne? Und der saß da. Und alle möglichen haben sich die Zähne bei ihm ausgebissen, wollten ihn bekehren. Der tat auch immer so. Der kam sogar zur Bibelstunde. Also da musstest du schon ernsthaftes Interesse haben, in unserer Bibelstunde dabei zu wohnen. Das ging richtig abends bis um Zähne manchmal. Ne? Der war immer dabei. Dann kam die Wende. Spätestens am 3. Oktober war er nicht mehr da. Dann stellt man fest, dass er bei der Stasi war. Ne? Und wisst ihr, genau die Sorge hatten die damals auch, oh, ne? Die Stasi sitzt hier unter uns, ne? der will uns nur ausspionieren. Kann man verstehen, ne? das kann man verstehen. Aber wisst ihr, ich erlebe eins, das ist das Teufels alte Masche. Zuallererst macht er alles, dass alles neben dir ringsherum abgeschossen wird, dass du nur noch alleine auf weiter Flur stehst. Und das kann manchmal so ganz komisch sein. Ich habe das mal erlebt, wir verstehen uns alle, wir lieben uns alle, wir sind mit Jesus unterwegs. Und wegen einem dummen Ding fangen wir uns auf einmal an zu streiten. Das ist ganz komisch. Du kannst das gar nicht hinterher realisieren, wieso, wieso sind wir denn so aneinander entbrannt? Und alle rennen auseinander. Und wisst ihr, manchmal hat man ein schlechtes Gewissen und denkt so: warum ich, warum habe ich solche Gedanken, warum passiert sowas? Aber wir dürfen nicht vergessen, da ist einer, der kein, aber an null Interesse hat dass du Jesus, Jesus, Jesus in deinem Herzen hast. Und wisst ihr, dann geht er weiter, wenn er dich dann so alleine stehen hat, wenn er dich vereinsamt hat, dann setzt er zum finalen Blattschuss an. Ich finde das so interessant, wenn man das mal so ein bisschen auslegt. Sie bewachten Tag und Nacht die Tore, um ihn zu töten. Wisst ihr, John Bunyan, uralt, Mittelalter, der hat mal ein Buch geschrieben, Der innere Krieg. Das hat da jemand gelesen, der beschreibt das so wunderbar, wie, wie es verschiedene Ohren gibt, das, wie es verschiedene Tore zu unserer Seele gibt: das Ohrentor, das Augentor. Und wisst ihr, das, das macht der Teufel, der setzt Werte an deine Ohren, an deine Ohren, die flüstern dir den ganzen Tag irgendwelches Zeug drin. Der übernimmt irgendwann die Kontrolle über die Tore zu deiner Seele. Und wenn er die lange genug stehen hat, ich sage das manchmal so, ne? Dann baut er dir ein Kino auf. Du bist dann der Kino, du hast dann wie so, wie so ein inneres Kopfkino. Kennt das jemand? Ne? Du bist dann der, der in seinem eigenen Kino sitzt und der Teufel spielt den ganzen Tag seine Filme mit dir da ab. Und irgendwann kommt da nicht mehr viel. Irgendwann lässt du dich dann vielleicht auch in die 50. Kirchenbank nieder oder du gehst gar nicht mehr. Und der Teufel hat sein Ziel erreicht, dich tot zu machen, dich mundtot zu machen. Warum sage ich das? Wollen wir heute den Teufel hier nicht verehren? Meine Güte, mit dir wollen wir doch eigentlich hier nichts zu tun haben. Aber der Paulus sagt das mal, da geht es eigentlich um Vergebung. Ich möchte einfach nochmal den, den zweiten Satz sagen, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Wisst ihr, das, es geht nicht darum, hier irgendwie die bösen Sachen hier alle, uns Angst davor zu machen oder was, sondern dass du weißt, wenn irgend so was kommt, ne, das ist nicht normal, sondern da ist einer in den, in den, im Hintergrund, der will nicht, dass ich Jesus im Herzen habe. Manchmal greift der Teufel auch unser Liebstes an, unsere Familie, unsere Gesundheit. Der Kampf tobt. Und wisst ihr, was hilft? Der letzte Punkt. Was hilft eigentlich dagegen? Was können wir machen? Weißt du, wisst ihr, was ich interessant finde? Der Paulus hat nicht angefangen, Bibelverse zu, zu zitieren. Der ist nicht in die Einsamkeit gegangen und er hat gesagt, ich muss auch richtig fasten und beten, damit die Anfechtung weggeht. Ich finde das interessant, was ihm geholfen hat. Habt ihr noch? Ein Experiment muss noch sein. Okay, ähm, Ein kleines Experiment, dass er das vielleicht auch noch im Kopf behaltet. Ne? Ähm, ich brauche noch mal ein... Ja. Da haut gerade einer ab. Der ist genau der Richtige. Haltet ihn. Also, möglichst nicht machen. Ich hoffe, ihr seht das alle. Nicht selber machen. Das wird jetzt ordentlich feurig, die Geschichte. Mundschutz hast du schon oft. Wunderbar. Dann kann da auch nicht so viel passieren. Ne? Das war eigentlich noch ein Augenschutz. Ah, das geht schon. So, Wunderkerze. Kennt ja jeder von euch. Ne? Hier, ich zünd die an. Ne? Wunderkerze. Ne? Experiment geht los. Ihr müsst alle gucken, weil man sieht das manchmal nicht so gut, mein Experiment. Okay, ich zünde jetzt mal die Wunderkerze an. Ja? Erkläre ich gleich. Wunderkerze anzünden haben wir ja schon immer gemacht. Ne? Kindergeburtstag. Halt die mal vielleicht ein bisschen quer. Guck mal. Hey, sie geht. Jetzt nehmen wir die Wunderkerze und machen die mal ins Wasserglas. Gucken, was passiert. Ganz einfache Experiment gelungen. Wunderkerze geht aus. Jetzt kannst du die Wunderkerze wieder rausnehmen. Kannst so du hochhalten, dass alle glauben, Wunderkerze ist ausgegangen. Ne? Ist jetzt nicht das große Experiment. Jetzt kommt Experiment 2. Hau weg, das Ding. Brauchen wir nicht. Ne? Jetzt musst du mal zünden, weil das ein bisschen feuriger ist. Und ich hoffe, naja, Steinfußboden, das geht schon. So hoch kommen die Flammen nicht. Ne? So, Experiment 2. Jetzt habe ich mal gesagt, jetzt müssen wir mal nicht hier so ein bisschen Spielzeug, jetzt machen wir mal richtiges Feuer. Ne? Jetzt haust du mal hier ran. Ne? Schön aus, ne? Jetzt geht richtig was ab hier. Und Jetzt hauen wir das mal hier rein, ne? Das ist cool, ne? Boah. Also ich habe das mal mit den Abiturienten oder den Gymnasasten. Die konnten mir dann gleich irgendeine komische chemische Formel erzählen mit Eisenspäne und Magnesium und was weiß ich. Ich habe es nicht kapiert. Aber was ich kapiert habe, was lernt man daraus? Das Glas ist sogar gesprungen, meine Güte. Was hast du jetzt daraus gelernt aus dem Experiment? Mensch, das war ja eigentlich das Wichtigste. Also, ganz klar, wenn du alleine bist, dann wirst du abgelöscht. Da hast du keine Chance zu bestehen. Aber wenn du mit möglichst vielen zusammenstehst, das waren, glaube ich, 20, 20 Wunderkerzen, die ich hier zusammengebunden habe. Wenn du mit vielen zusammenstehst, dann bleibt das Feuer am brennen. Dann bleibt das Feuer am brennen, dann geht es nicht aus. Und wisst ihr, Stock merken, wenn du das merkst für den Rest deines Lebens. Ich kann nicht alleine gegen diese Attacken des Teufels bestehen. Ich schaffe das nicht. Ich werde untergehen, der wird mich ablöschen, der ist stärker als ich. Aber wenn ich im Verbund mit vielen, vielen anderen bin, das musste man mit. Drei Päckel Wunderkerzen machen, das brennt. Die kannst du in die Badewanne hauen, sage ich dir. Danke, danke, danke. Da geht's richtig ab, sage ich dir. Applaus wisst ihr, wenn ich manchmal so in der Corona-Zeit, ist mir das so, so ganz massiv aufgefallen. Da habe ich manchmal gedacht, mir fehlt Gemeinde. Und wisst ihr, Gemeinde ist hundertmal mehr, als Sonntag eine Predigt dir äh, abzuholen. Ich sag mal so, Internetpredigt kann man sich auch ganz gut dran gewöhnen. Ne? Ist eine wunderbare Geschichte, zumal, ich sag mal so, ne, wenn die Predigt mal langweilig ist, kommt hier nie vor. Ne? Also wollte ich nur sagen, aber dann zappst du einfach mal rum und guckst, was ist denn in der Nachbarkirche so los. Ne? Da kannst du stundenlang zappen. Das kannst du in der Praxis nicht machen. Natürlich kann man hier gehen und sagen, da, der Gottesdienst, die Predigt von Martin war heute langweilig, aber wenn du dann rüber in die Baptistengemeinde gehst, hast du vielleicht Glück, dass du noch das unser abfassen kannst. Da ist der Gottesdienst vorbei. Im Internet geht das wunderbar. Ne? Da kannst du eine Predigt nach der anderen hören, an einer Viertelstunde merkst oh, der, der bringt das nicht so richtig. ich Guck mal, was da weiter ist. Die Chance hast du heute hier nicht. Aber das ist nicht der Sinn von Gemeinde, ihr Lieben. Der Sinn von Gemeinde ist, wenn wir mehrere eng zusammenstehen, dann geht das Feuer nicht aus. Dann halten wir es am Brennen. Das ist der Sinn von Gemeinde. Und wisst ihr, da gab es zwei Sachen, was sie gemacht haben. Die schnelle Eingreiftruppe. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Wisst ihr, manchmal ist der, hat der Teufel so eine Mauer aufgebaut. Da ist diese Anfechtung, da, da ist sie so groß. Da siehst du das Licht nicht mehr. Da siehst du nur noch die Mauer. Und dann brauchst du Christen. Dann brauchst du Geschwister, die dich ansacken und sagen, das hilft dir nichts mehr. Komm, wir packen dich ein, weg mit dir. Wir helfen dir. Wohl dem, wohl dem, der dann auch in so einen Korb einsteigt. Und wohl dem, der so eine Geschwister hat, die die Not sehen und ihn ansacken. Bringt die Geschichte mal zu Ende mit der Bibelschule, ne? Da kam irgendwann ein Bruder und klopfte an die Tür und sagte, Martin, so geht das nicht mehr weiter. Am Anfang habe ich ihn kloppen lassen, ich habe gar nicht oft gemacht. Irgendwann war die Not so groß, dass ich ihn reingelassen habe. Und dann sagte er, du du kannst nicht mehr alleine wohnen, das kriegst du nicht hin. WG stand an. Ich sage euch eins, WG war für mich nicht unbedingt irgendeine romantische Geschichte. Das war schrecklich. Wir haben es gezopft den ganzen Tag. Ach, über alles. Sitz- oder Stehpinkeln und Hausordnung und was weiß ich nicht. Ne, so richtig Männer-WG halt. Ne? Das ging ab. Schön war es nicht. Aber ich sag euch, es war äußerst wirksam. Ich würde heute hier nicht stehen. Es war äußerst wirksam. Das war, das war äußerst wirksam. Das hat mich gerettet. Das hat mich gerettet. Und wisst ihr, das ist das eine. Manchmal brauchst du Geschwister, die dich ansagen und sagen, jetzt ist mal Schluss, jetzt beten wir mal nicht, sondern jetzt machen wir ganz praktische Schritte mit dir. Und die andere Sache ist, du brauchst einen Seelenfreund. Ich fand das so schön, wie das steht, Barnabas, aber nahm ihn zu sich. Oder es steht, Barnabas, aber nahm sich seiner an. Ein Seelenfreund, der eine Seelenfreundin. Einer, der mit dir geht. Einer, der mit dir durch die Widrigkeiten geht. Einer, der mit dir auch vielleicht über die Vorurteile hinweggeht. Einer, der dich eben nicht mehr in der Schubladenkiste hat. Weißt du, ich dachte manchmal so bei der Geschichte, Barnabas hat sich vielleicht unter den Kopf gerauft, ne, wo er den, den Paulus gesehen hat. Wie da steht er stritt mit den Juden ne, und heiße Diskussion. Und dann hat er vielleicht auch gedacht, da wird er jetzt wieder rückfällig, ein alter Pharisäer kommt raus. Er ne, ne. hat wahrscheinlich noch nicht die Bergpredigt gelesen, selig sind die Friedensstifter und so weiter und so fort. Ne. Da war vielleicht auch noch viel Altes ungehobeltes bei dem Paulus dabei. Aber dieser Barnabas hat sich seiner angenommen. Er hat drüber gesehen, drüber hinweg gesehen, über den Ist-Zustand. Und er hat gesehen, was Gott aus diesem Mann machen will. Und wisst ihr, das wollte ich euch einfach mitgeben. Bekehrung ist, das um sich selbst drehen hat ein Ende. Und wenn der Teufel kommt und dich einsacken will, alleine schaffst du es nicht. Du musst deine Geschwister haben, du brauchst deine Familie. Ich möchte jetzt noch mal miteinander beten. Herr Jesus, Herr Jesus, wir sind in einer Zeit, wo ich den Eindruck habe, dass ganz, ganz viel Kampf um uns tobt. Wo der Teufel rumgeht wie ein brüllender Löwe, wo er uns verschlingen will. Wo sich Schwermut und Depression aufmacht. Wo böse und furchtbare Gedanken um unsere Seelen und um unsere Gehirne kreisen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Herr Jesus, wir beten, ich bete in die Gemeinde hinein, dass du Barnabasse erwächst. Ich bete hinein für jeden, der vor so einer Mauer steht, wo er kein Licht mehr sieht. Ich bete, Herr, dass du herausrettest. Ich bete, dass du Wunder tust. Ich bete, dass du in den einzelnen Situationen des Kummers und der Not und des Elends und der Zerbrochenheit, dass du hineinkommst und dass Rettung kommt. Und dass Befreiung kommt. Ich bete, dass du uns weise machst. Als Gemeinde, als einzelne Geschwister, als Familienmitglieder. Dass wir unseren, unsere Schwester, unseren Bruder sehen, die in Not ist. Dass wir sehen, wo es gerade am Brennen ist. Herr Jesus, ich wünsche mir, ich wünsche mir eins für jeden, der hier ist. Keiner soll verloren gehen, Herr. Ich bete, keiner soll verloren gehen, Herr Jesus. Ich bete, dass du das Feuer wieder mehr entfachst, dass kein Feuer hier ausgelöscht wird. Herr Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Herr, ich bete, dass du da hineinkommst. Und wir sagen dir zum Schluss nochmal, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.